Der Australier Julian Assange gründete einst die Enthüllungsplattform Wikileaks. Seit letztem Jahr sitzt er im Vereinigten Königreich in Haft. Ein britisches Gericht entscheidet nun, ob er in die USA ausgeliefert werden darf. Eine Mahnwache für die Freiheit des Whistleblowers, die von der Piratenpartei veranstaltet wurde, fand dazu am Samstag in Hannover statt. Die US-amerikanische Justiz klagt gegen den 48-Jährigen in 18 Anklagepunkten. Im Falle seiner Auslieferung müssten auch Invest Investigativ arbeitende Journalistinnen und Journalisten fürchten, für die Veröffentlichung von zugespielten Informationen selbst verfolgt zu werden.